Ja, es brauchen wir, glaube ich, alle noch eine Sekunde. Das ist ganz toll. Vielen Dank, das mal vorab. Das, das ist sehr bewegend. Aber wir wollen ja diskutieren und das mache ich so, dass ich Ihnen zuerst die Gäste noch mal vorstelle. Mimi, die ich eigentlich nicht mehr vorstellen muss, weil wir sie gerade alle gesehen haben, bis in die letzte Einstellung hinein. Du bist Erzieherin in einer Berliner Kita, in einer jüdischen Kita in Berlin. Vielen Dank, dass du da bist, dass du mitgemacht hast und auch, dass du heute Abend noch mal da bist. Jael, Jael Reuveni, äh, brauche ich auch nicht vorstellen, mache ich trotzdem, weil das so üblich ist. Du bist die Regisseurin der Serie, auch dir ein herzliches Willkommen. Du lebst seit 15, 16 Jahren in Berlin? Oder ist das Indiskretes das zu sagen? <lacht> ähm, ich sage jedenfalls nichts über deine Kindheit, weil über deine Kindheit und Jugend in Israel kann man gerade sehr viel in einem Dokumentarfilm äh, erfahren, der gerade in den Kinos läuft, ähm, der Kinder der Hoffnung heißt. Es ist dein neuester Film und ich kann alle nur einladen, die Gelegenheit zu nutzen und solange er in den Kinos trotz Pandemiebedingungen noch zu sehen ist, ihn zu sehen. Du hast Film studiert und dann zahlreiche, vielfach ausgezeichnete Filme gemacht. Da lese ich mal die Titel ab. Das war ein Dokumentarfilm, der heißt Erzählungen vom Verlorenen, ein Spielfilm Schnee von gestern und eben jetzt den Dokumentarfilm Kinder der Hoffnung. Du machst aber auch Kurzfilme und du machst immer wieder künstlerische Installationen. Videoinstallationen, zum Beispiel eine äh, sehr beeindruckende, die mich sehr geprägt hat, äh, mit dem Titel Mesubin für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin. Hetty Berg, äh, Sie sind die Direktorin des Jüdischen Museums seit April 2020. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht die Ehre, Sie in der Böll Stiftung zu begrüßen. Deshalb ein ganz besonderes Willkommen ähm, auch an dieser Stelle nochmal von uns. So ist das mit der Pandemie. Man kommt äh, langsamer dazu, sich zu sehen. Sie sind äh, Kunsthistorikerin, Theaterwissenschaftlerin und wenn die Biografie im Internet stimmt, sind Sie auch ausgebildete Tänzerin. Ist das so? So halb? <lacht> ähm, Sie haben 30 Jahre lang im Jüdischen Historischen Museum Amsterdam gearbeitet, als Kuratorin in verschiedenen Funktionen, auch als Managerin des Museums. Sie haben dort sehr viele Ausstellungen und Projekte zur Geschichte des Judentums gemacht und zum jüdischen Leben. Und ich möchte mit einer Frage an Sie anfangen, weil Sie, so stelle ich mir das jedenfalls vor, unendlich viel gesehen haben aus diesem Themenkreis in Ihrem Leben. Jüdisches Leben, jüdische Arbeitswelt, jüdischer Alltag. Und mich würde interessieren, welcher Eindruck Ihnen eigentlich geblieben ist von dieser Serie, die wir gerade gesehen haben. Ja, zum Ersten äh, wirklich äh, äh, ein herzlichen Glückwunsch für dieses Projekt und auch an alle, die hier sind, die mitgemacht haben. Es ist, es ist so vielfältig und so viele verschiedene äh, aspekten werden angesprochen, das finde ich sehr schön und auch, dass man so mit jedem Film dann die Personen ein bisschen mehr kennenlernt und das ist auch sehr spannend und für mich war das Höhepunkt, dass, ähm, äh, ich weiß nicht das gute Wort, aber der Person, die der Zug, ähm, Pferd, der Lokführer Lokführer dann auch Vorsänger ist in der jüdischen Gemeinde das war so eine schöne Überraschung mhm. und so das ist natürlich auch wenn man Menschen kennenlernt man weiß nie wie man vor sich hat und, äh, und man soll immer offen und neugierig sein wenn man jemand begegnet weil ja jeder Mensch hat so viele As Aspekten und das zeigt zeigen diese Filme äh, ganz schön finde ich ja, genau, es funktioniert wie eine, tatsächlich, wir haben uns ja dann auch entschieden, es eine Miniserie zu nennen, ein verwegener Titel, aber es, man hat tatsächlich das Gefühl, den, äh, die Menschen näher kennenzulernen und äh, schrittweise darauf zu warten, wie die Geschichte weitergeht. Das ist mir auch so gegangen. Ja, ähm, Jael, Vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, dass du noch mal etwas ausholst und einfach erzählst darüber, wie du und wir auch zusammen eigentlich dazu gekommen sind, diesen Fokus zu setzen. Als wir am Anfang überlegt haben, welchen Beitrag könnten wir für dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben machen, waren wir ja, ich würde sagen, etwas konventioneller unterwegs. Wir haben gedacht, welche jüdischen Intellektuellen und Schriftsteller und Politikerinnen könnten wir denn jetzt befragen? Und vielleicht erzählst du an der Stelle weiter, wie sich die Dinge dann entwickelt haben und wieso das Ding systemrelevant heißt. Yeah, um, so first of all, I will um, apologize for speaking English to my great shame, but just to be precise, We will be speak, I will be speaking in English. And first of all, I wanted to say a few thank yous. May I? I mean, first of fall. all, uh, to you and to, to, to the Stiftung that invited me to do this uh, uh, really fun project. It was really fun to make. Um, to the people who were filmed, who are here, some of them are here. And to the people who made the film with me, which is uh, Janik Bonica, the cameraman. Nama Lando did the sound and Jonas Dahl, who worked until yesterday, I think, on every little Bit of sound here, so really a lot of work went into this. Um, yeah, so when we started speaking, the idea was to speak to Jewish people who are involved in Germany politically somehow. And because also um, I had already done this uh, project, Mesubin, which is uh, in the Jewish Museum. And, and then also turned it into a small series of films called Vier Fragen, which is also online. So I really met a lot of Jews living in Germany, about 53 for that project. And I really wanted to do something else. And I really um, wanted to do something that kind of breaks the the cliché, mm -hmm. you know, uh, there, there are quite a few Jewish people who are very visible in Germany, uh, classical pianists, journalists, uh, uh, you know, everybody is very, um, and it also maintains this German fairy tale about the, you know, the Jewish intellectual elite, that that is very popular here, and is very comfortable for everybody. And for me, as an Israeli, it's a bit irritating. Um, because um, growing up in a country where a lot of Jews live, I have a different view. Uh, of what Jews are, uh, which is people, <laughs> everything. Mm -hmm. And when we wanted to talk about um, uh, people who influenced German society who happened to be Jewish, and we were meeting via Zoom because this was lockdown two, three, four, one of them. Um, then uh, this term system relevant was flying around in the air And, um, and the thought was, okay, a teacher, a school teacher who happens to be Jewish has much more influence or a lot of influence on German society. A social worker who happens to be Jewish has a lot more influence on German society, a policeman or woman, fireman or woman, etc. And, uh, and, and we started speaking about it, and in, in my mind, it started turning into like a children's book of professions, mm -hmm. you know? The policeman, the train driver. And the Hoferberg. Yeah, so this nice illustration thought, mm -hmm. so, okay, let's have, let's have Jews in uniform. <laughs> okay, thank you. <laughs> so, um, so, yeah, so So yeah, so yes, very much people who are really part of the inner structure, they're really the fiber of this country, um, but don't cater to the usual image. That uh, most German people have of Jewish life mhm. in Germany. Um, and, uh, and yeah, that's how it came to be. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch und äh, Frau Berg, Sie hatten gesagt an der Stelle, ähm, genauso äh, wie Jael gerade, das ist ja das Normalste der Welt. Und ähm, und in der Tat, wenn man darüber nachdenkt, natürlich ist es das Normalste der Welt. Wie sollte es auch anders sein? Und doch scheint es, das hat Silvia Löhrmann auch gerade in ihrem Grußwort nochmal gesagt, irgendwie für die deutsche Gesellschaft was Neues zu sein, jüdischen Alltag und eben die Jüdinnen und Juden, die wir gerade gesehen haben, in ihrem Alltag mit großer Selbstverständlichkeit zu sehen. Ist das eine Verschiebung, die Sie wahrnehmen? Jetzt, wo Sie seit anderthalb Jahren auch in Deutschland sind, hat das, ist das eine, eine Wahrnehmung, die Sie teilen würden, dass, dass die deutsche Gesellschaft da gerade lernt, eine Normalität zu entwickeln? Und ist das eigentlich eine gute Entwicklung? Das ist sicher eine gute Entwicklung und das wäre noch eine bessere Entwicklung, wenn es nur selbstverständlich ist. Weil, wenn man über Normalität spricht, gibt es auch eine Abnormalität. So, also das ist natürlich schon, ich würde niemals sagen, ist normal. Es sollte selbstverständlich sein. Und mhm. das ist auch in, in das Jüdische Museum Berlin. Da gibt es eine neue Dauerausstellung seit letztem Jahr. Und wenn man die alte Dauerausstellung, die in 2001 geöffnet wurde, geworden ist und die jetzige sieht man auch sehr, dieses große Unterschied, dass es vielmehr auch ähm, äh, das Thema von äh, äh, jüdisches Leben heute zeigt, dass sehr viele verschiedene jüdische Perspektiven äh, gezeigt werden und dass man diese ganze Vielstimmigkeit und Vielfertigkeit äh, da auch begegnet. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil die meisten Menschen ähm, in Deutschland haben immer mehr das Bild, oder die wissen mehr über die Holocaust. Oder auch wie Israel, wie Mimi auch schon angesprochen hat, sind immer dieselbe Themen, worauf man, äh, äh, womit man, man konfrontiert wird, so um viel mehr, ein viel breiteres Perspektiv zu geben und auch all diese verschiedenen äh, Juden und Jüdinnen zu zeigen, die, ja, die wie hier in die Filme, diese ganze Vielfalt, das ist ja unheimlich wichtig. Mhm. <lacht> <lacht> Mimi, ähm ich glaube, wir haben alle noch die, diesen letzten Satz von dir im, im Ohr, dass du nämlich genug hast von Corona. Ähm, ich erinnere mal gerade, als wir diese Filme gemacht haben, äh, äh, warst du im T-Shirt und wir alle anderen auch, weil das war äh, hier im Hochsommer äh, in der Stiftung. Und ähm, wir hatten, äh, was man auch an dem anderen Statement äh, merkt, äh, das Gefühl, wir bekommen jetzt äh, unseren Impfpass und dürfen, äh, sofern das in diesem Haus erlaubt ist, den nächsten Flug in den Sommerurlaub nehmen. Aber ähm, jetzt sind wir geradewegs auf dem Weg in den vierten Lockdown und... Ähm, Du hast es so eindrücklich erzählt in der kurzen Zeit, die du hattest, was das eigentlich für dich als Erzieherin in der Kita bedeutet hat, diese anderthalb Jahre Arbeit. Und mit deinem Einverständnis, ich würde eigentlich gerne noch mal ein bisschen mehr dazu hören, wie du diese letzten anderthalb Jahre erlebt hast und auch vielleicht, wie du jetzt gerade auf den Winter schaust. Ja, sehr gerne. Ähm ja, wie ich im Film gesagt habe, es, war, es ging sehr schnell. Von jetzt auf gleich war die Kita zu. Und dann mussten wir kreativ werden, weil natürlich die Kinder zu Hause trotzdem ein bisschen Normalität haben sollten. Und wir haben dann für uns beschlossen als Team, wir, machen, wir gehen digital. Wir haben dann den ersten Teil haben wir jeden Morgen die Kinder zu einem Zoom-Morgenkreis eingeladen. sprich wir haben für sie am Bildschirm getanzt, gesungen, Fingerspiele gemacht, über Themen geredet, ihnen ein bisschen erklärt, was gerade los ist. Ähm, und haben das dann sehr schnell, sehr viel ausgeweitet und haben dann ähm, kleine Bastelvideos gemacht, äh, wenn wir in der Kita waren, haben ein Päckchen gepackt mit Bastelsachen, also mit Blumen für den Frühling ähm, oder für die Feiertage Kleinigkeiten vorbereitet ein Video dazu gedreht, das Video verschickt, die äh, Pakete für die Kinder verschickt und dann konnten die Eltern zu Hause mit den Kindern das basteln, was wir mit ihnen in der Kita gebastelt hätten. Ähm, das haben wir dann weiter ausgeweitet und ausgeweitet, bis wir irgendwann einen ähm, kleinen äh, Lesekreis hatten, wo ich dann einmal die Woche mit den, für die Kinder mehrere Bücher vorgelesen habe. Das war am Anfang gut besucht und irgendwann hatten die Kinder auch keine Lust mehr auf Zoom und... Dann wurde es immer weniger und weniger und dann konnten wir auch wieder zurück in die Kita, erst mit sehr wenigen Kindern. Und je länger die Liste der systemrelevanten Berufen wurden, desto mehr Kinder hatten wir dann letztendlich. Und am Ende des letzten Lockdowns war meine Gruppe voll, komplett. Also wir hatten ganz normal, normal ja. Betrieb. Ja. Ähm, was am anstrengendsten war, war in der Tat eine Regelung zu finden, wie wir auch Kindern, die vielleicht nicht systemrelevante Eltern mhm. haben, eine Möglichkeit bieten können, trotzdem in die Kita zu gehen. Das war eine der größten Herausforderungen letztes Jahr für uns. Kannst du eigentlich was anfangen mit dem Begriff systemrelevant? Hast du für dich den Eindruck, der, du erfährst dadurch äh, eine Wertschätzung, die du vorher nicht hattest? Oder erlebst du dass eher, so wie du es jetzt gerade gestellt hast, Wege finden, um nicht systemrelevante Kinder, was auch immer das sein mag, äh, sagen in die Kita zu bekommen? Wertschätzend würde ich das jetzt nicht nennen. Es wurde auf einmal sehr viel Fokus auf diese Berufe gelegt, also auf Erziehende, auf Pflegende, auf Menschen, die in Berufen arbeiten, ohne die das System nicht funktionieren würde. Ähm, für manche wurde applaudiert, für manche nicht. Ähm, aber wertschätzend... Also, ich glaube, viele Eltern haben gemerkt, was sie an der Kita haben. Ähm, viele waren am Anfang sehr dankbar, haben das auch uns gegenüber immer geäußert. Die fanden es toll, was wir gemacht haben. Die waren für unser Engagement super dankbar, weil ihnen natürlich zu Hause irgendwann auch die Ideen ausgegangen. Was kann ich jetzt noch mit meinem Kind machen? Äh, was wir nicht schon alle gemacht haben, so. Ähm, aber richtig wertschätzend finde ich den Begriff nicht, muss ich sagen. Das ist so ein Stempel, das ist so eine Kategorie, da wirst du reingeschoben und dann bist du da. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, was euch acht mit den, dieses Projekt dann gelaufen ist, wirklich vereint, außer der Tatsache, dass ihr Jüdinnen und Juden seid, die in Deutschland leben, was ja auch oft man, ehrlich gesagt, vergisst über weite Strecken der Filme. Dann kommt es wieder auf und dann ist es auch wieder weg. Das finde ich sehr schön daran. Aber was euch wirklich verbindet, ist, dass ihr ja irgendwie alle acht für diesen Job, für eure Jobs wirklich brennt. Ne? Das hast du irgendwann auch gesagt. Ähm, und das, äh, finde ich, merkt man da. Dass, äh, also diese, diese Leidenschaft äh, für diese Berufe. Und insofern ist das ein schönes Berufebuch geworden. Aber vielleicht, Jael, hast du noch eine andere... Ähm, eine andere Sache, die dir hängen geblieben ist. Du hast ja auch schon wirklich viele Projekte jetzt über jüdisches Leben gemacht, auch jüdisches Leben in Deutschland. Ich nehme an, du hast einige Leute, die dir auch immer wieder begegnet sind. Und vielleicht möchtest du auch mal ein anderes Thema aufgreifen. Weiß ich nicht. Kannst du uns ja nachher verraten. Aber jetzt gibt es was, was du gelernt hast und mitgenommen hast aus dieser Arbeit? Um, I think uh, I or we got very lucky with these eight people who we filmed who really have somehow, I think everybody here has something to say and also, you know, from a filmic point of view, a really cinematic uh, presence somehow. Mm. Uh, and also as a, like a rainbow of people, um, it's a nice picture that there, there's kind of a an arch there. Um, For me, and it was, of course, very nice for me to do something because documentary films take years to make, like the film that's now in the cinemas took, I don't know, six or seven years to make. And to do something that reacts to this corona craziness immediately now is really a luxury mm. as a filmmaker. Um, but what for me really was uh, interesting for me is because when we made Masubin in 2018, um, and we were looking for people to interview. It was much easier, for example, this question of uh, if to use names or not, was only relevant with children then. And I think something in the atmosphere in Germany changed. Um, the discussion about antisemitism somehow changed. Um, was, and was, hat sich was hat sich verändert, nach deiner Wahrnehmung? I mean, there are two things. There's one thing that things actually happened, like Halle is mentioned here. Um, but also I think the discussion, the, the talk about uh, the, the way these issues are discussed in Germany, the word antisemitism is much more in the media than it was when I first came here 15 or 16 years ago, but also three or four years ago. Um, um, there's a um, talk, you also said about, you know, it's always Jewish life and mm -hmm. antisemitism, mm -hmm. it's somehow, Uh, uh, the word is very present and, and, um, and of course, antisemitism was always here, uh, sometimes more visible, sometimes less. Uh, so something in the way the people see themselves and their fear and their awareness of what can happen, I think, grew A lot in these uh, and and and since it became a a topic when we were talking when I was talking to to potential protagonists, I thought it would be nice to put it in the film, mm -hmm. the films themselves uh, this question of do I out myself as Jewish? Do I feel safe to even participate in this project? Uh, will I use my name um, uh, th There was also a debate about blurring faces, for example. Mm -hmm. Und wirklich, drei years ago, the discussions were not even close to there. So, so, it also taught me something about what changed in the German society in between. Mimi, kannst du damit was anfangen? Hat sich für dich was verändert? Du sagst äh, an der einen Stelle im Film, du ähm, möchtest in der Party oft äh, also inkognito durchgehen, du bist es ein bisschen leid, dich erklären zu müssen für Dinge, die vielleicht gar nicht so viel mit deinem Leben zu tun haben, ist es was das, äh, also Jaels letztes Projekt, von wann ist das, ähm, Mesobin, du meintest das Projekt vorher auch, ne? drei Jahre ungefähr dazwischen oder vier Jahre? Wir We uh, in 2018 und es kam raus, wenn das Museum could open in 2020 im Sommer. Ne, es hat sich nicht so viel geändert für mich. Also ich war schon immer relativ vorsichtig, weil ich uh, auch schon in der meiner Jugend sehr mit Antisemitismus konfrontiert wurde und da konnte ich mich nicht verstecken, mm -hmm. um, weil meine Familie relativ bekannt war dort, wo ich herkam um, und das habe ich an Berlin und das genieße ich immer noch an Berlin sehr stark, dass man hier einfach anonym sein kann. Man kann das sein, was man möchte. Ähm, und gerade wenn es um Religion geht, kann man das auch gut verbergen, mhm. aber man kann es genauso gut zeigen. Ähm, und das ist etwas, was ich sehr genieße hier. Also ich kann mit meinem Magendawet rausgehen, ich kann es nicht machen und... Das ist dann... Ich finde es schön, dass ich das hier so entscheiden kann, weil in meiner Heimatstadt konnte ich das nicht entscheiden. Da war ich bekannt. Da wusste man, dass ich Jüdisch bin. Du hast das in einem Gespr Das fällt mir gerade ein, Jael. Du hast... Wir haben einen E-Mail-Austausch gehabt mit Tamara Ohr, die uns tatsächlich sehr geholfen hat in dem Projekt. Und du hast gesagt, das ist eigentlich schön, wenn man den Luxus hat, seine Identität zeigen zu können oder auch dahinter zu verschwinden, ne? was die Israeli im, im, im Film auch sagt, äh, sagen, manchmal möchte man einfach ein weißes, ein weißes Blatt sein. Hm. Aber, ja? Ja, yeah, I think uh, it's, it's not about, for me not about, uh, I mean, I have the problem or the luxury that I'm Israeli, so uh, people assume I'm Jewish, so I can't uh, I never need to, ch I usually don't need to choose if I tell or don't tell. Um, and I also didn't grow up here, so. But um, but I think, so for me, it's not about hiding, but it's rather about, I mean, like all the different identities that we have, we don't have to live them out to the same extent at every point. It's okay if it's sometimes, in, you know, on many, many things. Uh, Jewish is only one of them, Israeli is only one of them. Um, and uh, the like, Jewish identity in Germany is so dominant, to the good and the bad, um, that that it's uh, really a relief that uh, you know there are certain films here where the word Jewish is. Not, so if you would only watch, I don't know, uh, the film about the last one where people mm -hmm. are talking about Corona, there's you would never even know that these people are Jewish. It's not even discussed. So so it's nice that it can be also dropped in the back and then come back to the front. This freedom is something that I, I wish for also in, in society here. Yeah. Genau, es ist ja in erster Linie auch ein Projekt über, über Arbeit, mm. also ja, Berufe und, und Arbeit. Das äh, finde ich auch ganz schön. Frau Berg, ich wollte noch einmal ähm, anknüpfen an der an der Arbeit von, von Yael Rovini, weil sie ja ähm, auch im Jüdischen Museum mit äh, dieser äh, Arbeit Mesobin vertreten ist. Ähm, und äh, fragen, ob für Sie da äh, welche Geschichte da äh, zwischenzusehen ist. Also, ob Sie eine, eine Entwicklung einfach auch in, in Jaels Werk äh, sehen in der Auseinandersetzung mit äh, jüdischem Leben in Deutschland, ob Ihnen da was aufgefallen ist. Ja, wir haben in, in Meshubin und wie Jael Riofene gesagt hat, auch äh, diese vier Filme auf dem Website. So, da kann man auch da äh, zu Hause ganz einfach sehen. Und wir haben auch den JMB-App. Da kann man auch Teile von Mesubin sehen. Äh, das äh, soll jeder machen natürlich. Äh, weil es ist wirklich, es ist eine der, der Favoriten äh, Teile dieser neuen Dauerausstellung. Wenn ich Menschen frage, was, was hat ihnen gefallen, sagen sie immer alle, Mesubin, so einen ganz großen Dank äh, an dir, Jael. Äh, und da ist es auch, weil äh, man all diese so 53 Juden und Judinnen in Deutschland äh, und auch andere Gender aus Juden und Judinnen äh, sieht in diesem Film. Und, ähm, äh, und das ist alles noch viel kürzer als hier. Hier, hier bekommt man wirklich mehr äh, mehr Information mhm. über die Menschen man man hört mehr über verschiedene Aspekte dort in, in das Museum geht es darum äh, äh, wie verhalten diese Menschen sich zu ihrem jüdisch sein was bedeutet es jüdisch zu sein in Deutschland heute und so weiter so das ist das jüdisch sein mehr der Fokus mhm. und hier ist es die die im ersten Sinne die Arbeit, natürlich, weil das war, war das Idee. Und, und dann hört man all diese anderen Aspekte und das finde ich, und das ist, äh, dass man so diese verschiedenen Gesichter sie sieht und die verschiedenen Menschen hö hört, äh, das ist dann dasselbe. Mhm. Äh, aber ähm, es, ja, die Zeit, äh, die man mit die Person verbringt, ist ganz anders. Und das finde ich auch ganz schön, dass, äh, dass gerade das ist in verschiedenen Situationen und für verschiedene ähm, äh, Gelegenheiten, äh, das jüdisch sein eine andere Rolle spielt oder eine Rolle, andere Rolle spielen kann, weil das vielleicht in, in verschiedenen beruflichen Situationen überhaupt nicht relevant ist. Ja oder nicht gewünscht ist oder das könnte dann das Prozess für die andere Person verstören und so weiter so. Es gibt all diese verschiedenen Ebenen und äh, so, man kann ein bisschen mehr, äh, ja, drin kommen in diese Filme und in das Museum, ja, da steht man auch, das ist, hier sitzt man bequem und kann sich das, diese sechs Filme alle hintereinander angucken und dort ist es mir dieser Ausklang der, der Ausstellung, wo man so ganz, ganz viele äh, Eindrücke bekommt. Und das gibt so einen schönen Geschmack, von was das jüdisches Le diese verschiedenen Lebens in Deutschland sind. Mhm. Ähm, du hast es, vorhin schon erwähnt, aber vielleicht sagst du noch mal einen Satz dazu, wie man, äh, wie du die äh, Acht eigentlich gefunden hast. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, denn ähm, zu den Besonderheiten in äh, Deutschland gehört ja, dass man aus gutem Grund nicht ein Unternehmen anrufen kann und darum bittet, die Liste der jüdischen Mitarbeiterinnen äh, vorzulegen. Ja. Ähm, und äh, trotzdem ist es ja gelungen. Und es war ja nicht immer einfach. Äh, vielleicht willst du dazu noch was sagen? Es was quite uh, quite an, um, an experience. Ja um, yeah, of course. Um, you know, the Befauge, for example, right, was very cooperative. But uh, but of course, they have no idea if, who, when, how is Jewish. Uh, but they also wouldn't feel comfortable with sending an email to all the Mitarbeiter to say, you know, hey, is anybody here Jewish and want to talk about it by any chance? Uh, you don't do these things in Germany. Um, so, um, so yeah. So I mean, first of all, also with a lot of help from Tamara uh, and from the people. Um, um I we know in our surroundings so asking with the magical power of social media. Um and um and also my my secret uh, my my uh professional secret, which is a a, <laughs> a beautiful column. It. Yeah, a beautiful <laughs> column in the Judische Allgemeine Zeitung called Portrait der Woche. And I am I think their most trusty reader. Um And uh, uh, and it's all online, and can you know you can go back uh, years in the archive and look uh, for who was interviewed and portrayed there. Uh, and I shamelessly stole uh, <laughs> characters uh, from there. And um, uh, yeah, because it's really, uh, but also from from from the content, you know, it's very easy to find people who are. Uh, part of the, or fairly easy, who are part of the Jewish community or are public as Jewish people mm -hmm. or are... Um, but, but there's a lot of... There are many other people who don't live their Jewishness to that extent. Uh, I mean, maybe for example, you know, works And in a Jewish Kita, that's, that's something that is... Um, you know, that's one way that, you know, Judaism is very pr uh, present. But for example, for the policeman, It's something that is completely in his background. It's not something that his colleagues even know about. Uh, and I think a lot of people who are Jewish, somehow Jewish, I know it's a topic now in Germany also, somehow Jewish uh, in, uh, um, are, you know, are also, for me, part of this uh, group. And it's also the story I want to tell about being Jewish in Germany. So so that, um, so that was really harder to find people who are Jewish in different ways. You know? Willst du dazu was sagen? Somehow Jewish? Oder, äh, ähm, ja, nee, ich meinte jetzt, weil du gerade yeah. diese Anmerkung fallen gelassen hast, ähm, zu sagen, wer, wer Anrecht darauf hat, äh, in, in Deutschland als jüdische Person gelten zu dürfen. Ja, yeah, ja. Yeah. I mean, for me, it, uh, for me it's easy. Everybody's welcome. You feel Jewish, you want a bit Jewish, sometimes Jewish, Jewish on Monday, you can be in my project. <lacht> It's uh, it's fine. Uh, I, um, uh, you know, I'm not a religious person. I don't need to follow the laws of orthodoxy. It's not interesting for me. Um, the story of uh, Judaism is very complex. A lot of people mixed, mixed marriages, uh, uh, converted, converted back. Uh, for me, they're all part of the story. So as a documentarist, as a person who's interested in people, Mm -hmm. Um, I'm uh, you know I'm I'm uh, I I leave the, these definitions to rabbis for me I'm a very I'm a very liberal kein, kein about, Test I, zu bestehen, um Teil deines Films <lacht> zu werden. Ja. <lacht> <Yeah>. Du Ja. <lacht> yeah. um. Vielleicht greifen mir diese Frage von vorhin nochmal auf, Frau Berg. Ähm, Sie, Sie sind jetzt seit anderthalb Jahren ähm, im Jüdischen Museum Berlin. Ähm, mich würde interessieren, wir sprechen jetzt gerade schon ein bisschen darüber, wie wird jüdisches Leben in Deutschland eigentlich thematisiert? Wer darf über wen sprechen? Worüber wird gesprochen? Ähm, äh, Sie haben gerade schon gesagt, da hat sich was verändert zwischen der ersten Ausstellung, der ersten Dauerausstellung des Jüdischen Museums und der aktuellen Dauerausstellung. Es geht mehr um Alltag, es geht mehr um jüdisches Leben in Deutschland. Wie gehen Sie denn mit Alltagsgeschichte um? Ist das was, das Sie auch in Ihrer kuratorischen Praxis begleitet hat und das Sie auch stark machen wollen, etwa im, im Sinne dieser... Archäologie oder wie auch immer man es nennen will, äh, Ethnographie des jüdischen Lebens? Ich denke, dass es äh, auch in, in das Museum in Amsterdam, das mhm. äh, Jüdische Museum in Amsterdam, äh, war das auch immer ein Thema. Wir hatten auch so kleine Interviews, äh, auch in der, in der Abteilung über Religion, wo, wo verschiedene positionen in het judentoom uh, representeerd worden. Zoals so, mensen die orthodox waren, oder liberaal, oder van Chabad, oder säkular maar dan dennoch dat jüdische Ostenfest, Pesach gefeiert hebben. Zo, so, om um, um deze, om um deze ganze, uh, Spektrum. Spektrum, ja. danke. Ja. <laughs> uh, van, van jüdische, Erlebnisse oder wie man das Judentum erleben will und wie man das selber, diese Wahl macht, wie man das, äh, wie man das lebt, ähm, das haben wir dort auch, ge auch gezeigt und auch, es gab auch einmal ein Projekt, äh, Jung und Jüdisch, <lacht> da haben wir so verschiedene, ja, ähm, junge Leute gefragt und, und da auch so ein, äh, dass sie ihre Geschichte erzählt haben oder wie sie, wie sie selber ihr jüdisches Sein Form geben und ähm, und das ist jetzt auch in die, äh, in die neue Dauerausstellung ist das sehr schön gemacht. Das ist nicht nur mit Mesubin aber auch äh, über ähm, wie Juden äh, religiös ihre religiöse ihr Leben Form geben und äh, ich denke, das ist wirklich wesentlich, um als auch ähm, ähm, um mitzugeben an die Besucher und Besucherinnen und äh, das, werden wir auch, das machen wir auch in unsere Veranstaltungsprogramme. Wir hatten gerade in der Kultursommer hatten wir sehr viele verschiedene äh, Menschen aufs Podium, die auch äh, verschiedene ja, Positionen dann äh, ähm, darüber erzählt haben, ein, ein schönes Vorbild war, dass wir hatten, von liberal bis orthodox. Ja. Und dann, dann dachte ich, ja, das ist so wichtig, dass Menschen das da, das Idee darüber bekommen. Wir hatten niemand auf das Podium, glaube ich, die vielleicht nur Rabbiner Nagama, ja. aber alle anderen, niemand war so, so, ähm, Erzogen worden in das Judentum, als dass sie es jetzt lebten, sodass es etwas ganz Dynamisches ist und dass man das in der Laufe äh, eines Lebens, dass es ganz ändern kann von ultra-orthodox zu säku sä säkular oder von säkular nach ultra-orthodox ja. und alles inzwischen. Es ist nicht eine feste Identität. Und da haben Menschen in das Publikum, die waren total überrascht, das hatten sie nie gedacht und das, das ist natürlich auch ähm, ja, sehr gut, wenn, wenn diese Aspekte mehr äh, nach vorne kommen und, äh, und deswegen glaube ich, ist es auch äh, ja, sehr schön, dass dieser Film gemacht worden ist, aber auch, dass all diese verschiedenen Projekte von der 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dass das in dieses Jahr in so viele verschiedene Orte in Deutschland aufgenommen ist und dass es auch so viele Menschen, die selber mitgemacht haben, weil wir ja, das jüdische Museum in, äh, in Berlin, da macht, zeigt diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ständig. Und wir bekommen glücklicherweise viele Besucher, aber nicht genug Besucher aus Berlin und Deutschland. So, ich möchte dafür gerne werben. Sehr viele internationale Touristen, aber in diese, ja, dass, dass durch so ein, ein dieses Jahr äh, in, auch so lokal und so viele Menschen sich damit beschäftigen und äh, all diese verschiedenen Projekte gegeben äh, äh, gemacht werden. Das ist natürlich äh, äh, super und äh, ich hoffe, dass wir jetzt auch sehr viel Interesse, äh, dass das weitergeführt wird und äh, und dass dass, dass dass Menschen nur mehr mehr bekannt werden mit mit dieses Aspekt von der in der deutschen Gesellschaft. Und es gibt natürlich noch sehr viele andere Aspekte, die es auch wert sein um damit bekannt zu werden, weil es ist natürlich äh, hin und her zwischen verschiedenen Gruppen, dass man nur sehr wenig voneinander weiß. Hm. Und das ist äh, ja daran sollen wir alle arbeiten, glaube ich. Ich habe äh, daran anknüpfend tatsächlich noch äh, eine eine Frage an dich, Mimi. Und dann äh, würde ich äh, Sie und euch drei noch mal bitten, vielleicht äh, zum Abschluss zu überlegen, ob es noch äh, jeweils eine Frage an euch untereinander gibt, die euch schon die ganze Zeit auf dem Herzen oder ihnen auf dem Herzen brennt und nur dadurch nicht gestellt wird, weil ich immer die Fragen stelle. Das können wir dann gerne noch einmal zum Abschluss ändern. Aber Mimi, das ist tatsächlich was, was Frau Berg gerade sagte, das mir auch aufgefallen ist in der, in der Serie, Einerseits durch die Montagetechnik äh, entsteht schon diese Vielfalt an Positionen, aber auch äh, in den Leben selbst. Und äh, du erzählst äh, irgendwann, ähm, die, das Judentum ist äh, irgendwann für dich wichtig geworden. Und wenn ich das richtig erinnere, mit Mitte 20 oder so, mh, das ist ja genau dieser Punkt. Und ne, dass äh, sagen sich das auch einfach im Leben phasenweise, oder auch der Polizist sagt es auch, äh, ist sagen in einer laizistischen, äh, DDR, atheistischen äh, DDR groß geworden. Das war nie Thema für ihn. Dann wurde es zum Thema, bei dir ist es auch Thema geworden. Auch das möchte man sagen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit und aber auch das wieder so ein Punkt, wo man äh, dann irgendwie dran hängen bleibt und, äh, und denkt, na klar. Ja, genau, also mit 25 circa äh, Mitte 20, habe ich für mich festgestellt, dass mir so ein bisschen was fehlt und äh, in meinem Leben, ich war äh, gerade dabei, mich äh, in meinem Beruf richtig reinzusetteln und ich glaube, viele kamen auch durch die Kita wieder und ich bin äh, jüdisch aufgewachsen, das heißt, wir haben sämtliche feiertage gehalten, wir haben jeden Freitag Schabbatkerzen gezündet und Kedusch gemacht, das hat sich dann in der Pubertät einfach ein bisschen verlaufen. Ähm, und irgendwann habe ich festgestellt, es fehlt mir. Also es, es, am Anfang wusste ich, es fehlt mir etwas. Und irgendwann konnte ich dann durch, auch durch die Arbeit in der Kita sehr genau den Finger drauf legen was mir fehlt. Mir fehlte so ein bisschen das Religiöse, das Spirituelle, die Tradition ganz, ganz stark. Mhm. Ähm, das hat mir gefehlt. Und dann habe ich so für mich versucht herauszufinden, wie möchte ich mein Judentum leben? Und finde eigentlich, ich mache es ganz gut. <lacht> Ich halte für mich persönlich gut die Balance zwischen ähm, Tradition, also ich liebe die ganzen Lieder, die wir zu den Feiertagen singen, wenn wir das in den Melodien meiner, die ich mit meinen Großeltern gesungen habe oder mit meiner Familie gesungen habe, ähm, wenn wir die in der Kita benutzen. Ich freue mich auch über, natürlich über neue Melodien, aber ich, äh, mir geht das Herz bei anderen, bei den Alten auf. Ähm, und ja, irgendwie... Ich, äh, ja, ich habe auch im Film gesagt, ich halte nicht alle Feiertage immer gleich, aber so jetzt gerade freue ich mich unfassbar auf Hanukkah in der Kita. Es ist ganz viel Gewusel und Gebastel und Gesinge und irgendwie freuen sich glaube ich alle Erzieher und Erzieherinnen sehr jetzt auf die Zeit. Ähm und tauschen sich aus, was macht ihr, was bastelt ihr, was, was, was, was macht ihr dieses Jahr, was macht ihr für die Eltern, die dürfen ja nicht rein zur Party, wie machen wir das? Das macht super viel Spaß und ich glaube, ganz viel hat mir da in der Tat durch die Kita, hat mich wieder zurückgebracht mhm. zu dem, wie ich es, mein Judentum jetzt gerade lebe und äh, ja, ich mache es gerne, es ist schön so. Cool. Habt ihr eine Frage aneinander? I asked enough questions, I think, here. No more questions for me. Fragen sind dein Thema, ne? Answers. <lacht> Gut. Dann können wir es auch an der Stelle vielleicht bewenden lassen. Ähm, wissend, dass die meisten uns ja auch äh, sowieso über Zoom zugucken und dass die Aufmerksamkeitsspanne bei diesen digitalen Veranstaltungen leider beschränkt ist, ich kenne das aus äh, eigener Anschauung nach äh, langer Pandemie, ist man dann auch selbst bei so super spannenden Filmen irgendwann mal froh, wenn man zum Beispiel zu Abendessen gehen kann. Also. Ähm, Kleiner Abbinder trotzdem noch. Äh, alle, die diese Premiere verpasst haben, können Sie nachsehen auf boll.de slash Leben, jüdisch mit ue. Das war natürlich ein Satz zum Weitersagen, weil alle, die ihn jetzt hören, haben die Filme ja schon gesehen. Äh, dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren. Ganz besonders wollen wir LehrerInnen und äh, alle MultiplikatorInnen aus der politischen Bildungsarbeit äh, ermutigen, diese Serie auch für ihre eigene Arbeit zu nutzen. Das ist nämlich natürlich für die Böll Stiftung sowieso immer ein Anliegen, aber in dem Fall noch mal besonders. Ähm, systemrelevant steht unter Creative Commons License, kann also als äh, Bildungsmaterial frei genutzt werden. Vielleicht nutzen Sie ja das Festjahr und machen eine Unterrichtsstunde oder einen Projektkurs oder so zum jüdischen Leben in Deutschland. Es gibt ja jetzt reichlich ähm, hier äh, Ansatzpunkte auch für Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Es würde uns natürlich sehr freuen, also wenn Sie uns da Zurückmeldung geben wollen oder auch einfach zu dieser Veranstaltung oder Jael oder Mimi oder auch Frau Berg was wissen lassen wollen, was Sie so denken dazu, dann finden Sie unter bwl.de unsere Kontaktmöglichkeiten oder wenn Sie gerade auf Zoom sind, auch im Livestream. Das war's für heute. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.